Das Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. On Air. Hallo und herzlich willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden aus dem JFC Medienzentrum und das ist umgezogen. Heute erstmalig aus unserem niegelnagelneuen, aber noch etwas provisorischen Radiostudio – hier liegen überall noch die Umzugskartons von Dörte rum, auf der Seekabelstraße im Klutviertel. Mein Name ist Moritz, wir haben Mai und deshalb dreht sich heute natürlich alles um das Thema Meinung. Denn wir vom Kreativfunk sind der Meinung, dass der Mai im Wort Meinung drinsteckt. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Über diesen unsäglichen Spruch und anderes spricht Laura in ihrem Kommentar, Meinung, was ist das eigentlich? Jetzt mal kurz meine Meinung zum Thema Meinung. Viel zu oft hört man ja in letzter Zeit den Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, darf man, aber sollte man? Rechte PolitikerInnen sprechen von Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit und Twitter sperrt Trump. Jüngst versuchten einige KünstlerInnen und SchauspielerInnen mit satirischen Kurzclips ihre kritische Meinung zu den pandemie der Bundesregierung mitzuteilen. Lauter Beifall kam von Corona-LeugnerInnen, der AfD sowie VerschwörungstheoretikerInnen. Ein großer Shitstorm aber im Netz kritisierte die Aktion. Das hatte zur Folge, dass einige SchauspielerInnen sich von ihren Clips wieder distanzierten. Sie hätten sich gründlicher über die Aktion informieren sollen, damit hätte ja schließlich niemand rechnen können, lautete der Tenor der Entschuldigungen. Andere beteuern immer noch, sie hätten doch nur ihre Meinung äußern wollen. Aber ist das denn nun eine Meinung? Und warum löst dieses harmlos anmutende Wort immer wieder so viel Wirbel aus? In Deutschland ist das Thema Meinung sogar so wichtig, dass die sogenannte Meinungsfreiheit ein Grundgesetz ist. Artikel 5 des Grundgesetzes besagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das klingt ja erstmal so relativ simpel und eigentlich ja auch indiskutabel. Wo liegt also das Problem? Eine eindeutige Antwort ist schwierig, aber fest steht, eine Meinung ist nicht unbedingt der Wahrheit verpflichtet. Problematisch wird es dadurch, dass Meinungen unterschiedlich interpretiert werden können. Manchmal werden dann auch Fakten ignoriert oder gar ausgespart. Es gibt eben kein starres Konstrukt, das dir vorgibt, wie eine Meinung auszusehen hat oder wie man sich eine bildet. Dadurch herrscht eine große Diversität an meinung das ist ja auch grundsätzlich nicht schlecht, weil dann eine Diskussion oder ein Dialog entstehen kann, aber manchmal konkurrieren Meinungen eben auch miteinander. Festzuhalten gilt, die Freiheit zur Äußerung deiner Meinung bedeutet dabei nicht, dass man andere Menschen damit verletzen darf. Das Recht auf Freiheit bedeutet nicht gleichzeitig das Recht zu haben, andere Grund- und Menschenrechte zu missachten. Mit der Meinungsäußerung geht auch eine Verantwortung einher. Das Wort Meinungsbildung ist dabei Programm. Bilde dich einfach, bevor du dir eine Meinung bildest. Am besten breit gefächert und nach dem Prinzip des über den Tellerrand hinausblickens. Manchmal ist es auch von Vorteil, wenn man sich über die Auslegbarkeit Gedanken macht. Im Falle der SchauspielerInnen jedenfalls wurde wenig über die Tragweite der Meinung reflektiert. Das steht fest. Das sind doch ein paar gute und wichtige Grundsatzregeln für die Bildung der eigenen Meinung. Nach links und rechts zu schauen, bevor man seine eigene Meinung los wird, hilft grundsätzlich immer. Und ein kleiner Nachtrag für vorhin, natürlich haben der Monat Mai und die Meinung zumindest etymologisch, also von der Wortherkunft her, nichts miteinander zu tun. Meinung wird abgeleitet vom Verb meinen eng verwandt mit dem englischen Min und stammt vom germanischen Wort Maino ab, während der Monat Mai aus dem Lateinischen kommt und vermutlich, das ist bei Forschern umstritten, nach der griechisch-römischen Fruchtbarkeitsgöttin Maja benannt wurde. Ihr, auch unter dem Namen Bonadea bekannt, wurde im alten Rom ein geheimes rituelles Fest gewidmet, bei dem Männern die Teilnahme strengstens verboten war. Und dieser antike Ladies' Night fand in dem Zeitraum statt, den wir Mai nennen. So, hiermit wäre das klargestellt, wir von Kreativfunk wollen ja nicht der Verbreitung von Fake News bezichtigt werden. Ja, wer sagt denn das? Das fragt sich Deichkind und wir uns auch bei Kreativfunk. Angesichts der Flut an Informationen, die uns im Internet, besonders bei Social Media, entgegenprescht. Jede bzw. jeder in Deutschland kann im digitalen Zeitalter seine Meinung frei äußern und problemlos veröffentlichen. Das ist einerseits eine gute Sache, andererseits ist es dann keine gute Sache mehr, wenn unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Beleidigung und menschenfeindliches Gedankengut verbreitet wird oder bewusst falsche Informationen ins Netz gestellt werden. Das sind dann Fake News. Ein nun ja schon etwas belastetes Wort, das der notorische Lügner Donald Trump durch seinen häufigen Gebrauch ja selbst ad absurdum geführt hat. Wie man sich trotz solcher falscher Nachrichten im Internet eine eigene Meinung machen bzw. bilden kann, hat sich meine Kollegin Stella gefragt und Expertinnen zu Rate gezogen. Ja, meine Hauptmotivation ist eigentlich dahinter, den Leuten Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie Quellen prüfen können auf ihre Plausibilität, auf Wahrheit. Das Ge ist Gehalt Stefan Braum. Zusammen mit seiner Kollegin Jana Viehweger hatte ich ihn neulich zum Thema Fake News am Mikrofon. Die beiden arbeiten bei der ZLB. Das ist die Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Und wer das jetzt langweilig findet, sollte sich mal zur Anleitung Fakten prüfen im Netz durchklicken. Das Online-Tool hilft nämlich dabei, sich in der Medienwelt zurechtzufinden, um quasi selbst Faktenchecker*innen zu werden. Ihr wollt wissen, was in der heutigen Medienwelt das Problem ist? Also, dass heutzutage jeder ungeprüft oder jede, jeder ungeprüft veröffentlichen kann. Dadurch gibt es natürlich auch ganz leicht eine Möglichkeit, Fake News in die Welt zu setzen. Moment mal! Tatsächlich ist es heute viel einfacher, Wissen oder auch Scheinwissen zu verbreiten. Es ist zwar nicht neu, aber hier ist das Zauberwort Social Media. Warum Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder sogar TikTok leider häufiger zu Kanälen von Fake News werden, erklärt uns heute Professor Dr. Unkelbach von der Uni Köln. Weil dieser althergebrachte Gedanke, dass was mal gedruckt war oder was mal geschrieben war, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wahr ist, der gilt eben in, gerade in der Social-Media-Zeit nicht mehr. Und es gibt eine sehr bekannte Studie, die gezeigt hat, naja, Falschmeldungen verbreiten sich tatsächlich in der Social-Media-Sphäre schneller als in Anführungszeichen wahre Meldungen. Und dafür gibt es eine, eine relativ simple Erklärung, und die ist Interesse. Wenn ich Ihnen jetzt einen Tweet in die Welt setze, die Welt ist rund, dann ist das nicht besonders spannend. Wenn ich aber eine steile, eine provokante, eine wilde These tweetet, dann ist das erstmal interessant, völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Das bedeutet, dass wir als Nutzende vor allem das teilen, was für uns interessant ist oder unsere Meinung bestätigt. Damit sind nicht nur Katzenvideos gemeint, sondern auch Fakten, wie zum Beispiel aus der Politik. Ob unser Post auch die Wahrheit erzählt, das wissen wir manchmal nicht so genau. Wir berufen uns normalerweise auf eine Korrespondenztheorie nennt man das, der Wahrheit. Und, und diese Theorie sagt ganz simpel, wahr ist, was mit den Beobachtungen der realen Welt übereinstimmt. Auf Englisch Correspondence, was korrespondiert. Und wenn ich nun sage, ich bin der größte Mensch der Welt, dann korrespondiert dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit den beobachtbaren. Zuständen der Welt und damit wäre diese Aussage falsch. Ein anderes Kriterium, welches unser Psychologieexperte hier wichtig findet, ist die Konsistenz. Also Sie dürfen mir nicht sagen, Sie mögen Schokoladeneis lieber als Zitroneneis und Zitroneneis lieber als Vanilleeis, aber Vanilleeis dann wieder lieber als Schokoladeneis. Damit können wir sagen, dass an widersprüchlichen Nachrichten irgendwas nicht richtig sein kann. Frau Viehweger und Herr Braum haben Tipps für uns, damit wir uns letztendlich vielleicht doch eine Meinung machen können, die auf echten Tatsachen basiert. Immer, immer kritisch sein, immer kritisch bleiben. Das heißt also Verstand und auch Bauchgefühl einsetzen und das dann auch eventuell nachzuvollziehen oder nachzuforschen. Also sich nicht nur auf eine Quelle berufen, sondern vergleichen mhm. ist ganz wichtig. Wir halten fest, Deutschland ist eine Demokratie, weshalb wir alle unsere Meinung sagen dürfen. Problematisch wird das nur, wenn sich dabei auf Fakten bezogen wird, die nicht nur falsch, sondern vielleicht sogar gefährlich sind. Ein Beispiel aus dem Internet, welches heute noch in der Diskussion steht, ist Wikipedia. Zwar kann hier jeder mitschreiben, aber das Wissen ist kostenlos und wird erweitert von Menschen, die sich auskennen und vielleicht ihre Quellen dazu angeben. Diese Quellen sind besonders wichtig. Es liegt nämlich an uns, zu prüfen, ob man den Infos wirklich vertrauen kann. Und das kann schon mal anstrengend sein. Das stimmt. Da spricht langjährige Erfahrung von unzähligen Schul- und Unireferaten immer schön auf die Fußnoten bei Wikipedia-Artikel achten und wenn keine angegeben sind, lieber Finger davon. Weitere und noch qualifiziertere Tipps, wie du Informationen im Internet einordnen und bewerten kannst, gibt es umsonst bei Faktenprüfen im Netz.zlb.de. Die Fähigkeit, gewissenhaft mit Medien der heutigen Zeit umzugehen, heißt übrigens Digital Literacy und ich bin nun den Hit Italy. Ja. <lacht> Was jetzt gleich kommt, da geht es weniger um Meinung als viel eher um beleidigende Kommentare, die ein junger Mann aufgrund seines Körperbaus ertragen musste. Mein Kollege Cedric hat ihn getroffen und mit ihm darüber geredet, welchen drastischen Entschluss er wegen des anhaltenden Bodyshamings getroffen hat. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch bitte dieses Gespräch nicht an. Das Gespräch wurde online aufgezeichnet und der Name des Betroffenen auf seinen Wunsch hin geändert. Hallo Max, schön, dass es geklappt hat. Wir befassen uns ja in dieser Sendung sehr viel mit dem Thema Meinung. Und über dich hatten ja auch sehr viele Menschen eine Meinung. Erzähl doch mal ein bisschen, was da passiert ist? Ja, also eigentlich jahrelange Erfahrung auf Schwulen-Apps und ja, auch im echten Leben tatsächlich auch, überwiegend negatives Feedback wegen meines Aussehens. Ja, die Klassiker, du bist nicht mein Typ, bist zu, sorry, du bist zu fett, zu hässlich, sonst was. Ja, oder eben verschiedene andere Sprüche, zum Beispiel, ja, ich solle mehr Sport machen, die Leute wussten halt nicht, also ich wurde quasi abgestempelt. Die äh, wussten nicht, dass ich fünfmal die Woche Sport gemacht habe, weil mein Körper einfach nicht dementsprechend aussah. Er war halt normal und das ist schlecht quasi. Also das wurde mir suggeriert. Ja krass, ich finde es auch krass, dass sich dann fremde Leute im Endeffekt einfach so ein, so ein Urteil über dich erlauben. Was hat das denn mit dir dann gemacht? Naja, also zuerst habe ich es halt immer abgetan und... Ja, irgendwann hat es dann bei mir gedanklich so ein Karussell gebildet, weil dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn der Großteil, also ich rede jetzt nicht so von ein, zwei Leuten, also wirklich quasi 90 Prozent, sage ich mal, wenn 90 Prozent mich schlecht finden oder nicht ausreichend oder nicht gut genug, dann kam mal da irgendwann der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe: Okay, dann ist das Problem nicht vielleicht bei den anderen, sondern eben, dass ich wirklich nicht dem Durchschnitt entspreche und damit nicht gut genug bin. Aber jetzt hast du ja auch einen sehr, sehr großen Schritt gewagt. Was hast du für Konsequenzen aus diesen Gefühlen gezogen? Naja, also irgendwann habe ich halt angefangen mit noch mehr Sport und noch krasser auf die Ernährung geachtet. Auch zusammen mit den Trainern und ja, meinem Hausarzt, der ist zufällig auch Sportmediziner. Und äh, wir hatten da eine super Grundlage im kompletten Team. Aber es wurde halt geringfügig besser und ich war nie zufrieden. Ja, und dann äh, haben halt Fitnessstudios zugemacht. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Dadurch hat mir irgendwas gefehlt. So, und dadurch ist natürlich die Unzufriedenheit gestiegen mit mir. Und ich habe mich entschieden, eine schönheits zu machen. Ja, ich habe mir eine Fettabsaugung unterzogen lassen. Und zwar im Bereich Brust, Bauch und Hüfte. Und zusätzlich dazu wurden dann auch noch quasi sämtliches Brustgewebe rausgeschnitten und auch die Haut im Brustbereich angepasst. Das ist ein krasser Eingriff. Wie war es denn nach der OP? Nach der OP, also ich muss so ein, ja, quasi Kompressionsoberteil tragen für acht Wochen. Deshalb hatte ich die erste Zeit kaum was gesehen, aber es war halt schon deutlich weniger. Insgesamt wurden... 6,5 Liter Fett entfernt und ja, an Brustgewebe, da war quasi nicht so viel, aber ja, das war halt quasi der größere Eingriff und der tut aktuell auch noch relativ weh. Ja, also ich bereue es kein bisschen. Ähm, ich kann mich halt wieder am Spiegel angucken und mir gefällt das, was ich da sehe. Also ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich mir selber nicht gefalle. Also das Resultat ist sehr gut und wird halt von Tag zu Tag noch besser. Jetzt ist das ja eine ziemlich krasse Erfahrung und eine wirklich eine einschneidende Entscheidung fürs Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du, dass dieses Schönheitsideal und auch diese Art, andere Leute so stark auf ihr Äußeres zu reduzieren und auch ungefragt zu beurteilen, dass das ein gesellschaftliches Problem allgemein ist? Oder würdest du sagen, das ist ein Problem, das gerade die schwulen Community hat? Ich glaube, es ist einfach ein generelles Problem, weil das, was vorgelebt wird, ist ja quasi der Standard, den man für sich zieht. Also gerade jetzt, wo halt die ganzen Social-Media-Sachen wirklich äh, ihren Boom erleben. So, und klar gibt es ja diesen goldenen Schnitt und sowas vom Gesicht her und alles, aber es gibt so viele Schönheitsideale, dass sich da einfach sowas herauskristallisiert. Das geht eigentlich in der gesamten Gesellschaft so. Kreativ Kreativfunk. Kreativfunk. Kreativfunk. So, wir hören jetzt noch einen Oscar-nominierten Song aus dem Film The Trial of the Chicago Seven. Auch ein Film über Meinung und das Eintreten für diese Meinung. Hier ist Celeste mit Hear My Voice. Wir sind zurück bei Kreativfunk, der wohl besten Bürgerfunksendung der Welt, meiner Meinung nach. Ich bin Moritz und sage Hallo. Nicht nur Worte können Meinung ausdrücken, sondern auch Mimik und Gestik, sprich Körperbewegung. Und dazu gehört vor allem der Tanz. Die Bewegungen sind nicht nur schön anzusehen, sondern können auch eine gesellschaftspolitische Message ausdrücken. Das zumindest tut die Tanzperformance im Rahmen von Resist – Die Kunst des Widerstands, eine Ausstellung über antikolonialen Widerstand im Kölner Rautenstrauch-Just-Museum. Meine Kollegin Linda hat mit zwei beteiligten TänzerInnen gesprochen über ihre Performance und über das Thema koloniale Raubkunst. Inwieweit kann eine Meinung über Tanz vermittelt werden in eurem Standpunkt? Wow. Ich glaube, weil man hat, also man kann ja eine eigene Intention haben. Mhm. Und ich glaube, Tanz ähm, hat viel auch mit eigener Identität zu tun. Ja. Und wenn du deine eigene Intention in deinen Tanz reinbringst, kannst du damit auch deine Meinung ausdrücken. Ähm, ja, ähm, was genau passiert eigentlich bei der Ausstellung Resist und so? Die Ausstellung an sich ist glaube ich vor allem, dass du die Sachen siehst. Ich, ich. Aber auch, dass, so wie ich das verstanden habe, dass die im Museum halt auch darauf aufmerksam machen wollen, einfach auf die Museumskultur, ähm, dass sie mehr Awareness schaffen wollen darauf, dass ähm, das alles so Artefakte sind. Von äh, Zeiten, wo man sich eben eigentlich aufgelehnt hat und auch vor allem, ähm, wo geschichtlich, wie, ich muss überlegen, wie ich das politisch korrekt ausdrücken so aber wo halt, ähm, äh, vor allem im, im Sinne von Kolonial Kolonialisierung und so. wie mhm. ähm, ja, die Leute gekommen sind und dass das immer noch sozusagen ein Zeichen von Kolonialismus ist. Äh, und dass auch das Prinzip von einem Museum auch eigentlich darauf aufbaut, dass es immer noch weitergeführt wird. Genau, und ich glaube mit der Ausstellung wollen die halt zum einen das zeigen, dass es überhaupt diese Widerstände gab, aber auch einfach irgendeine schaffen, dass man sich halt fragt, ob das an sich überhaupt äh, in Ordnung ist, das mhm. auszustellen. Mhm, und Richtig ja. spannend. Und plus dazu ich muss ich noch sagen, die Zielgruppe halt auch. Dadurch, dass wir auch junge uh, urbane Tänzer sind, da gehen wir auch zur jungen Generation. Und oft ist es halt so, dass die jüngere Generation nicht so sehr interessiert ist an Museen. Und dass sie sich dann halt uns gesehen haben und dann halt unbedingt um mit uns arbeiten wollen, sodass wir halt auch einen frischen Wind in den Museum reinbringen können und halt auch zeigen können, so okay, junge Generation, da sind auch junge Leute, die sich dafür interessieren. Und das halt, eine Museumausstellung wirklich auch hilfreich sein kann und lehrreich sein kann für einen selbst. The new generation. Yes, all the way. And in konntet um, ihr als Tänzerinnen und Tänzer um, eure Meinung mit einbringen bei eurem Teil? Für mich war das relativ schwierig, weil ich halt gemerkt habe, ich bin in einem Ort, wo ähm, Objekte drin sind, die eigentlich hier zur deutschen Kultur gehören. Mhm. So, und die halt dann weggenommen worden sind oder vielleicht auch durch Absprechungen, je nachdem. Aber sehr vieles halt einfach nicht zu unserer deutschen Kultur gehört einfach so. Und ähm, ich da halt vor diesem Widerstand stand von dem, okay, wie kann ich irgendwie hier meine Meinung äh, hier irgendwie äh, feststellen und auch auch ähm, auch mit den anderen Tänzern teilen, so. und äh, was macht das überhaupt mit mir Überhaupt innerlich, drin, Weil halt, wie gesagt, man sieht diese ganzen Objekte und du weißt, es gehört dir nicht. Und du merkst dann so, okay, es fühlt sich irgendwie nicht so schön an, irgendwie dann darüber irgendwie jetzt so Solo irgendwie darauf zu bauen. So, ne? weil du halt dich nicht dazu connecten kannst, irgendwie zu diesen ganzen Ausstellungen. Aber dann irgendwie trotzdem die Möglichkeit hast, versuch irgendwie was daraus zu kreieren. So. Ja, das ist halt für mich so. Voll. Mhm. Mhm, ja. voll. Alles klar. Und inwiefern hat das Projekt ähm, euch als Person weitergebildet? Hm. Emotional war das mhm. halt echt krass, Rollercoaster. die Rollercoaster. Ja, voll. Man hatte Momente gehabt, wo man irgendwie wütend war auf die Menschheit, weil man sich dachte so, okay, also krass, dass Menschen wirklich auch so ekelhaft sein können, ja, so so. wo, die, wo <lacht> dann halt ein Stamm sich denkt so, wow, wir machen jetzt gerade hier einen Plan und so und hier arbeiten zusammen und auf einmal so, nö, nimmt jetzt alles so uns weg halt so, ne? Plus dazu, wir sind alle jung, ne? Wir leben unser Leben, versuchen auch unseren eigenen Stuff irgendwie together zu halten, dann ist dann nochmal da diese Sache halt auch, weißt du, und dann kann sich das emotional auch nochmal auch leicht mischen, so finde ich. Ähm, also so war es halt bei mir so. Mhm. Ähm, ja, aber dann aber gab es auch Momente, wo ich mir auch dachte, so krass, ich bin jetzt irgendwie voll in ja. So true. Ja, <lacht> krass voll. <lacht> <natürlich>, Krasser <lacht> Tiefgang, so. Ja. Und warum genau sollten sich die Leute die Ausstellung anschauen? Uh, ich glaube einfach, ähm, an die, also einfach in der Zeit, wo wir jetzt sind, ähm, ist es einfach nochmal voll der wichtige Schritt, mehr Awareness zu schaffen, mhm. äh, sich vor allem mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Aber dann auch nicht von so einer Perspektive von so, also, oh ja, das ist ja voll komisch oder so. Oder wir ja. schreiben wie so ein Zoo oder ja, so. Nicht alles direkt runterziehen. Ja. So, ne? ja. genau. Wenn es euch jetzt nach diesem Beitrag in den Fingern juckt, die Ausstellung Resist, die Kunst des Widerstands, ist noch bis zum 5. September theoretisch im Rautenstrauch-Just Museum zu sehen. In einem Raum setzen sich zum Beispiel nigerianische KünstlerInnen mit den Benin-Bronzen auseinander. Einst geraubt von den Kolonialmächten aus dem ehemaligen Königreich im heutigen Nigeria sind sie bis heute überall verteilt in den westlichen Museen dieser Welt ausgestellt, auch im rautenstrauch just museum Also auch eine selbstkritische Ausstellung um die wichtige Frage, ob die Bronzen ihrem rechtmäßigen Besitzer Nigeria wieder zurückgegeben werden sollten. Kreativ Kreativfunk. Kreativfunk. Kreativfunk. Nonverbalen Meinung ausdrücken, das kann nicht nur die menschliche Spezies Tänzerin, sondern auch die tierische namens Hund. Hektisches Hin- und Herlaufen, Herumspringen, lautes Bellen, das kann bedeuten, der Hund hat Stress, sowohl im negativen als auch positiven Sinne. Beispielsweise, wenn er im Zwinger eines Tierheims ist und fremde BesucherInnen in sein Territorium kommen. Welche Assoziation Menschen zu Hunden aus Tierheimen haben und wie es eigentlich in einem Tierheim zugeht, das hat sich meine Kollegin Luna mal genauer angeschaut. Also wenn ich an ein Tierheim denke, dann denke ich schon äh, an viel Käfige tatsächlich. Ich würde sagen, ich denke eher an so eine Übergangslösung. Also meine Assoziation an Tierheim ist, ähm, ich glaube schon, dass äh, Tiere, die im Tierheim sind, äh, je nachdem wie lang sie dort sind, äh, auf jeden Fall auch psychisch auffälliger sind aber dass das trotzdem kein Grund ist, kein Tier aus dem Tierheim zu nehmen. Ich denke mal, die brauchen einfach ein geschulteres Auge vielleicht als jetzt ein Anfänger. Wenn man also einen Hund aus dem Tierheim adoptieren möchte, sollte man über die Liebe zu den Hunden hinaus auch noch die ehrliche Selbsteinschätzung haben, dass man genügend Zeit und Geduld für die Tiere aufbringen kann. Egal, was sie vorher mitmachen mussten. Denn genauso wie wir Menschen haben die Hunde auch ihre eigenen Charaktere die durch die Umwelt, Vergangenheit und Gene geformt wurden. Trotzdem sollte man auch hier nicht in Schubladen denken. Deswegen hat eine Tierpflegerin aus dem Konrad-Adenauer Tierheim in Köln-Zollstock mal bezüglich Vorteile bei Hunderassen aufgeklärt. Ja, also viele Leute suchen sich halt einen Hund vor allen Dingen nach dem Aussehen aus. Und dann kommt es oft dazu, dass sie sich Hunde anschaffen, die eigentlich gar nicht zu ihrem Leben passen. Das heißt, die ignorieren komplett, was der Hund eigentlich für charakterliche Eigenschaften hat. Das sind vor allen, vor allen Dingen Hunderassen wie der Schäferhund oder Herdenschutzhunde, aber auch viele kleine Terrierrassen wie der Jack Russell. Die haben halt ein sehr hohes Energielevel und das kommt dann oft dazu, dass sie dort überfordert sind und gar nicht so die Energie haben, um sich mit der Erziehung auseinanderzusetzen oder auch gar nicht die Zeit dafür aufwenden wollen oder können. Also im Tierheim haben wir auch immer sehr viele Listenhunde, das ist unter anderem der American Staffordshire Terrier oder der Bull Terrier, äh, weil man für diese Hunderassen bestimmte Auflagen erfüllen muss und wenn die Leute diese halt nicht haben ähm, oder halt vorher unwissend sind und sich einfach im Internet eine, so ein Hund Welpen geholt haben, äh, landen die halt oft hier im Tierheim, weil das Veterinäramt die dann sicherstellt. Und wir müssen dann das optimale Zuhause für die finden, wo die Leute halt eine Haltererlaubnis haben für diese Hunderasse. Man merkt also, dass man mit dem Eintritt eines Hundes in das Leben eine gewisse Verantwortung trägt. Vor allem, wenn ein Hundekarakter bereits geformt ist. Für wahre Hundeliebhabende ist das aber keine Hürde. Ich würde mir auf jeden Fall einen Tierheimhund holen, weil es sind ganz viele äh, Lebewesen, die es schon gibt und da muss man nicht erst zum äh, Züchter gehen und neue produzieren lassen. Also ich habe einen Hund aus dem Tierschutz, das heißt, sie kommt aus Rumänien und ist dann über einen Verein nach Deutschland gekommen. Es gibt also bereits gerettete Hunde, aber auch viele, die noch gerettet werden möchten. Und wenn man nun ein Herz für Hunde hat, aber nicht die genötigen Kapazitäten? Also wenn man das Tier unterstützen möchte, dann am besten finanziell. Entweder durch Geldspenden oder auch durch Gutscheine von diversen Futterhäusern. So Sachspenden nehmen wir auch immer ganz gerne an. Aber unsere Kapazitäten an den Lagern sind sehr sehr ausgeschöpft, also von daher lieber finanziell unterstützen, das können wir immer gut gebrauchen. Also wer ein Herz für Hunde oder allgemein für Tiere hat, der ist im Tierheim an der richtigen Adresse. Reporterin Luna ist übrigens eine totale Hundeliebhaberin, kriegt nie genug vom Anblick von großen, freudigen Hundeaugen und ist dementsprechend häufig auf den Hundefreilaufwiesen im Raum Köln anzutreffen. Wie sich das dort so anhört, ich denke etwa so. Ja, das war schon wieder mit Kreativfunk mit unserer heutigen Meinungssendung. Wir hoffen, ihr habt euch eure eigene Meinung bilden können und womöglich diese Sendung für gut empfunden. Denn dann könnt ihr gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbeischauen und diese, aber auch ältere Sendung nochmal anhören. Oder auch, jetzt wird's brandheiß, bei Instagram die Kreativhelden vorbeischauen. Dort beschert euch unsere neue Social-Media-Redaktion regelmäßig spannenden Content. Ihr hört uns auf jeden Fall wieder am 20. Juni um 20.04 Uhr hier auf Radio Köln. Kreativfunk ist übrigens die Radioredaktion der Kreativhelden. Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch und ist sich für kein Wortspiel zu schade. In diesem Sinne verabschiede ich diese Mai-Sendung mit I did it my way. Mein Name ist Moritz und bis bald. Tschüss. Ladies and gentlemen, here is Frank Sinatra. Oh man, what a show. I just want to say, ich liebe Kreativfunk. And now you're listening to my single, My Way. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on air. On air.